Assalamu alaikum. Wie geht's euch? Ramadan Mubarak, meine lieben Geschwister. Assalamu alaikum und Ramadan Mubarak. Maschallah. Ja, zweiter Ramadan Tag und wie könnte es anders sein? Wir gehen jetzt mal ein bisschen shoppen, nehmen euch mit auf unsere Shopping-Tour. Die fällt natürlich klein aus, weil wir uns bewusst gesund ernähren und uns vorgenommen haben, durch den Ramadan mit einer noch besseren Form rauszugehen, als wir reingegangen sind. Inshallah! Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid alle gesund. Ja, wie läuft der zweite Tag? Wie geht's dir? Alhamdulillah! Wirklich super. Okay. Wir waren sehr schlau gestern, weil Fastenbrechen <lacht> war bei uns gestern erst bei Isha Gebet. <lacht> wir haben es übertrieben. Wir haben wir haben die Champions League angetastet, ja, haben gesagt, ja. Dadurch, dass es ungewohnt war, so früh Fasten zu brechen, bei Magripa haben wir gesagt, nein das kann nicht stimmen, das ist sicher bei Isha. So haben wir bei isha gebetet und das Fasten gebrochen. Ja. ja. Aber alles ich gut. Ich habe noch arbeiten gestern, es war ziemlich anstrengend. Ja, wie lange warst du? Ja, von sieben bis sechs. Super. Ja, Michelle hat noch im Pflegeheim gearbeitet, zwölf Stunden. Großartig, ne? Aber beide haben es gut überstanden und es geht uns gut. Und heute eine Stunde früher. Heute eine Stunde früher und jetzt ist eh bald die Zeitwechsel. Ne? Morgen. Morgen ist schon Zeitwechsel auf Frühlingszeit. Heute noch mit Haube und Inshallah. Die nächsten paar Tage dann ohne Haube, aber ich werde schon langsam alt. Und es gefällt mir, wenn mein Köpfchen warm bleibt. Okay. Okay, let's go, wir gehen shoppen. So, die ersten Schritte sind getan. Obst darf natürlich überhaupt nicht fehlen. Und Zucchini, Kiwi, Erdbeer, Anlass um meine geliebten Haferflocken. Melanzani. Jetzt wird es frech, auch noch von da unverschämt. Das geht schon. Gerade tut die Pizza jetzt schon nicht gut. Okay. Wird nicht langweilig bei uns, ne? Bis langweilig? Nein. Bei dem Weichspüler. Weichspüler. Warum war die Wäsche letztens zu hart? Weil es keinen Weichspüler mehr heißt, gell? Ich hab's gewusst. Yes. Das können wir nehmen. Das ist okay. Wir ist nehmen immer das, was du bist, ne? Das Wenn willst, du Same, ne? es das willst, nimmst. Du willst das auch, oder? Ja, natürlich. Aber es ah. ist halt weißes Mehl, das heißt, es wird den Blutzucker raufschießen und dann wieder massiv nach unten. Das ist mir egal. egal. Okay, dann nehmen wir es. <lacht> so, haben wir noch mhm. Joghurt. Ja, ah, ah. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Oh. Ja, rein damit. It's really cool. Sehr stabil, sehr stabil, Michelle. Da der Krasse die Süßigkeiten, dass die Kinder noch zugreifen können. Ja, ja bitte schön. Jetzt geht's los. Funktioniert das bei uns? Okay, So, erster Sack, zweiter Sack, alter Sack. <lacht> Ah, Michi, da auch noch einen kleinen Zackerl. Ha? Haben wir es geschafft, ne? Ja. So, und jetzt da? Gehen genau wir nach Hause? Auskommen. Gleich mit dem Kochen beginnen Na, oder später? nein, jetzt später. Später, okay. Auf geht's. Das war's jetzt mal mit dem Shoppen und weiter geht's dann direkt mit dem Kochen. Handeln da! Was ist da los? Das habe ich sicher drei wie ein Was machst du? Ja, Vorbereitung für Ichter. Fleisch ist Männersache. <lacht> der Rest ist eh halt Frauensache. Seit wann? Immer schon so geht. <lacht> da fällt mir schon wieder ein Ruppen her auf. <lacht> Und da war die Kugelschnee, Damit das Brett nicht verrutscht. Ja? Ein Wettex entfeuchter, so, ist das? Einmal frei, einmal frei ist das. Okay, und was machst du da? Wir schneiden das Buttenfleisch natürlich halal, vom Afghaner in kleine Stücke. Ja, ich schneide es jetzt schon, Das ist ja erst 2 Uhr, weil ich möchte das Ganze noch einmarinieren <lacht> und aufgrund dessen wird es natürlich besonders schmackhaft werden. <lacht> Vermutlich. Ja? Inshallah. Inshallah. Wir werden das schön knusprig anbraten natürlich. Mhm. Ja, bis dahin, bleibt stabil. Let's go, let's do it. Schau mal, huh? Michi hat schon einen Salat fertig gemacht. Wow. Wie ein Salat. Nicht? Das ist ein Ofengemüse. Ofengemüse. Das, das kommt dann in den Ofen, der Salat. ich getäuscht werde schon. <lacht> ein Salat. Das kommt dann zum Puppenfleisch dazu. Oder wie? Nein, das kommt einfach separat in den Ofen. Separate? <lacht> Separate. In den Ofen. Okay, okay. Und das Fleisch kommt ja in die Pfanne, oder? Ja. Nee? Genau. Eben. Ah, fast geschnitten. Was? Ich muss dir ja wie das geht. Was? Ich muss dir ja sagen, wie das geht. Bitte? Butter und Fleisch ist eine andere Liga. Nur weil du einmal jetzt da kochst. Nein, nein Fleisch ist generell. <lacht> das musst du schon bewusst sein. <lacht> und wer macht sonst das Fleisch immer? Ja, eh du. Aber das ist wieder was anderes. Was soll das heißen? Na, ja, du machst eh einen guten Job. Achso, aber dieses Steak letztens. Ha? War sehr gut. Also, das hätte von mir sein können. War du hast ja Lust. nicht mehr einen Plan, was für Gewürze nehmen sollst. Naja, weil die Gewürze was... Da sind nasse so Fische. Sind. Na, geh, geh, geh, geh, geh. Ich benötige <lacht> dringend. Was benötigst Ja. Pfeffer. Haben wir nicht, oder wie? So. Okay, okay. da. da Pfeffer. Ah, oh, schau. <lacht> Pfeffer. Oh. Also wird es jetzt da was? Es wird jetzt eine Marinade. Okay. Ja. Das wird dann dort. Ja. Braucht dann nur irgendwas schön Würziges. Das ist vielleicht. Was ist denn das? <lacht> <Ha>? <lacht> Nein. Was würdest du empfehlen? Etwas Witziges? Ich hätte gedacht, Fleisch-Sache ist Männersache. Ja, eher war. Also, ich bin eher der radikale Marinadenmacher. Radikal? Ich zeig dir jetzt was, okay? Ich, kann, ich gebe Senf dazu. Ah, ein Senf dazu. An Senf? Wollte ich wollte eigentlich vorschlagen, <lacht> habe mich aber nicht getraut. Du kannst aber auch eine Sojasauce ein bisschen einbauen. Da ein bisschen schau her. Gewürzen. Ja, aber ich habe da schon sehr viel Salz drauf. Würde ich einen Senf mehr drauf geben? Okay, einen Löffel voll oder wie viel? Einfach wild rein. Das also. ist ein Löffel voll. <lacht> <Ey>. Oh. <Boah. lacht> <Ein> <lacht> Okay. Na, jetzt soll ich ja einen Geschmack haben, oder? Ja, ja, ja, ja, auf jeden Fall. Was hast du denn schon eigentlich? Hm? Du äh, puh. Eben nichts, ja. oder? Noblauch, Salz, Pfeffer und Seempferzler. Ich glaube, das passt schon. Vielleicht ist es dann Fatigue? Nein, nein, nein, nein, nein, nicht fast. Warum nicht? Ich weiß nicht, das sagt mir einfach nicht zu. Es sogar so kosten. Abkosten wird heute nichts, ne? Okay, gib mal Paprika raus, okay? Du <lacht> hast recht. Komm. Jetzt müsst ihr verrühren. Verrühren, okay. So, das haben wir jetzt fertig mariniert mit Hilfe meiner bezaubernden Frau. Ja, die hat mir dann doch ein bisschen ausgeholfen. Das bleibt jetzt so liegen. Da kommt noch ein bisschen Alufolie drüber. Für die nächsten vier Stunden. Tja. Und dann geht es ab in die Pfanne. Und dann nehmen wir euch dann wieder mit. Bis dahin, let's go and let's do that. Ja, und bevor wir vergessen, einen gesegneten Freitag an alle. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Moschee. Jumma. Mashaallah. Und dann geht's ab. und wird gekocht und und und. Let's go Habibi. Ganz neu in der Moschee gibt es jetzt auch einen kleinen Shop, wo man sich ein paar Sachen kaufen kann. So, das ist es. Ofengemüse. Ofengemüse wie ich habe jetzt ein bisschen Gorgonzola oh. drüber gewaschen. Okay. Let's go. let's go and let's do that. Und dazu gibt's. Ja! Fertig Pizza! Da noch ein bisschen Wasser. So. Und jetzt mache ich die Pfanne aber ultra heiß. Und dann kommt. Das seit vier Stunden in der Marinade liegende Puttenfleisch radikal hinein. Und das kommt dann auf die Pizza hinauf. Was? Nein! Ah, Wenn es fertig ist. Nein! Ach so nein? nein? Es gibt eine Planänderung. Okay, cut! Ist... So, Planänderung. Das kommt also nicht auf die Pizza hinauf, sondern das ist separat. Ja? Oh, Schau mal, aber es schaut trotzdem herrlich aus, oder? Ja! Yeah. So, heiß, ja. Mhm. Es sollte noch etwas heißen sein. Dann ja, wird doch zu früh reingeben wieder. Das ist wieder viel zu so. Vorher wieder. War er wieder zu gierig? Was du? ist das? So geht das. So, und das ist unser Fastenbrechen: einmal Kokoswasser gemischt mit heißem Wasser und einer Dattel. Mashallah. Bismillah. Bismillah. Mm. Ja, das Essen ist fertig. Auch euch ein schönes Fastenbrechen. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.